Mein Name ist Arne Lietz, ich bin SPD-Europa-Abgeordneter und ich bin hier im Studio von Özgürüz und ich spreche heute mit Galjal Halad und äh, freue mich sehr, hier zu sein. Ähm, Sie sind Redakteur äh, dieses äh, Magazins. Wie kam es dazu und worüber berichten Sie? Als Jan äh, in Berlin seine äh, Arbeit aufgenommen hat, also, das heißt kurz davor, Jan Dündar. Jan Dündar von der Cumhuriyet. Von der Cumhuriyet. Ja. Äh, wir haben uns kurz davor kennengelernt. Und äh, damals hatte er äh, eine Online-Plattform äh, zu gründen vor, aber auf äh, Türkisch. Dann haben einige, unter anderem ich, äh, gesagt, nein, du musst das unbedingt auf Deutsch machen. Es muss auch die deutschsprachige äh, Öffentlichkeit erreichen, mhm. auch die jungen Türken hier, mhm. denn sie sprechen besser Deutsch als Türkisch, die mhm. meisten jungen mhm. Türken. Und äh, so entstand natürlich äh, das Problem der Übersetzung all der Artikel, die bei uns auf der Webseite erscheinen und jetzt später natürlich auch in der, äh, im Magazin. Und damals habe ich dann gesagt, äh, sei beruhigt, die ganze Verantwortung für die Übersetzung übernehme ich. Ja. So fing es an und im Laufe der Arbeit wurde es immer mehr eine inhaltliche Zusammenarbeit, ja. so dass wir auch die, die kommenden Inhalte zusammengestaltet haben und äh, irgendwann kamen wir, zu dem Punkt, dass wir mit unserer Arbeit, mit unserer Berichterstattung tiefer gehen wollen und, und Analysen über die Türkei veröffentlichen mhm. wollen und das können wir nur in Form einer Zeitschrift. Online ist es nicht so leicht zu lesen, das ja. meiste, was wir hier schreiben und die, die Berichterstattung, die wir live machen, ja. aus der Türkei auch, ja. das sind meistens Tagesereignisse. Ja. So, dann habt ihr das Geschick gelöst, Das ist jetzt hier die deutsche Fassung und man dreht es einfach um und hat dann die türkische Fassung. Das heißt, man kann dieses Heft von beiden Seiten lesen. Dieses Heft ist jetzt ja zum ersten Mal erschienen. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Was, ist, was sind die Hauptinhalte und wie oft habt ihr vor, das zu veröffentlichen? Dieses Jahr werden wir jede zwei Monate ein neues Heft machen. Das ist die Gründungsphase. Nächstes Jahr haben wir vor, monatlich ein Magazin rauszubringen. Und wir widmen jede Ausgabe einem bestimmten Thema, einem Schwerpunkt. Unser Schwerpunkt für die erste Ausgabe ist, wohin geht die Türkei, Quo Vadis Türkei. Ja. Und wir beleuchten die Fragestellung aus verschiedenen äh, Richtungen. Quo Vadis Erdogan mhm. und wohin geht die türkische Wirtschaft, wohin geht die türkische Politik, die Opposition. Äh, wie sieht es aus mit den, äh, wie unsere Autorin es hier beschrieben hat, mit den verworfenen Körpern. Das heißt, mit den Menschen, mit Frauen und Kurdinnen und Kurden, äh, die für die Regierung oder für Erdogan, für diese Ideologie nicht zu äh, erster Klasse Menschen äh, gehören ja. und deswegen verworfene Körper. Äh, aus vielen verschiedenen Aspekten beleuchten wir die heutige Türkei. Okay. Wie kann man das Magazin bekommen? Wo ist es erhältlich? Was kann man machen? Das Magazin ist im Moment nur äh, dadurch erhältlich, dass man äh, sich auf die Webseite von äh, Ölskürz einwählt. Mhm. Das ist. Osgurus.org, also nach diesem Wort, ohne Umlaut, ein ja. Org. Okay. Und da gibt es oben einen Button, ja. das führt zum Magazin. Und wenn man sich dort einträgt als Mitglied der Osgurus Community, ja. dann bekommt man dieses Magazin zugeschickt. Wunderbar. Ansonsten verfolgt man einfach den Hashtag und ist auf Twitter auch täglich mit den Neuigkeiten dabei. Also, gehen Sie auf die Webseite, werden Sie Mitglied, lesen Sie äh, dieses sehr spannende Magazin und verfolgen Sie, begleiten Sie die Arbeit dieser Redaktionsgruppe, die einen wichtigen Beitrag leistet. Denn wie gesagt, wir haben fast drei Millionen Menschen, die in der Bundesrepublik Deutschland lesen, leben, die Deutsch und Türkisch einen Hintergrund haben, auch die meisten im Türkisch oder Deutsch lesen oder einen Hintergrund haben und deswegen ist der Diskurs auch bei uns im Land sehr wichtig, nicht nur für die Menschen, die jetzt außerhalb Deutschlands leben. Richtig, und wir haben viele Millionen Deutsche, die sich ja. für die Türkei interessieren oder genau. mit der Türkei eng verbunden sind. Herzlichen Dank für die Arbeit und wir kommen gerne wieder und begleiten Ihre Arbeit. Sie sind immer herzlich willkommen. Dankeschön. Alles Gute.